Hallo! Hi. Hm. Wir befinden sich im größten jungschalot lager Österreichs. Das in Schwarz und Tirol ist in Und heute noch einmal ein Workshop-Abenteuer-Dekokratie. Und du möchtest mir einen kurzen Einblick sagen. Kommt wieder. So viele Kinder und ähm, so motiviert in so vielen Welten. Ich finde es einfach super.